Seit Februar 2020 ist die ganze Welt von der Corona-Pandemie betroffen. Das Virus greift Menschen an und vor allem Menschen, die an Vorerkrankungen leiden oder keinen Zugang zu einem guten Gesundheitssystem haben, sterben an den Folgen einer Erkrankung. Menschen werden aufgefordert, aus Solidarität mit diesen Menschen sich an Maßnahmen zu halten und ihr privates Leben herunterzufahren. Das Virus hat eine Begleiterscheinung, die nicht minder gefährlich ist, die Querdenken-Proteste. Seit Beginn der Pandemie trifft sich eine krude Mischung aus besorgten BürgerInnen, EsoterikerInnen, Rechten und FaschistInnen an den verschiedensten Orten im gesamten deutschsprachigen Raum, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und eine herbeifilosophierte Weltverschwörung zu demonstrieren. Die Menschen fordern selber Freiheit, aber diese Forderung ist blanker Hohn. Denn sie fordern nichts als eine Freiheit der eigenen Privilegien für sich selber. Dies geschieht auf die Kosten all jener Menschen, die bereits an dem Virus gestorben sind. Wer das Virus leugnet oder ihm seine Gefährlichkeit abspricht, verhöhnt diese Menschen nach ihrem Tod. Eine Gesellschaft, welche sich selber als demokratisch und freiheitlich versteht, hat die Pflicht, sich gegen Menschen einzusetzen, die den Tod anderer nicht nur billigend in Kauf nehmen, sondern auch noch verhöhnen. Wer mit Nazis und Faschistinnen marschiert, ist vielleicht kein Nazi, aber er sie macht den Faschismus möglich. Faschistische Regime funktionieren nicht auf der absoluten Zustimmung, sondern durch die Toleranz der sogenannten bürgerlichen Mitte. In einer Zeit des gesellschaftlichen Rechtsrucks und der Verbrüderung von EsoterikerInnen und FaschistInnen zu einer Allianz der Menschenfeindlichkeit ist es unabdingbar, dass ein konsequenter Antifaschismus zum Grundkonsens wird. Es darf niemals geschehen, dass FaschistInnen unwidersprochen die Straße und die Öffentlichkeit überlassen wird. Widerspruch und Widerstand gegen Querdenken ist notwendig. Diese Menschen normalisieren nicht nur faschistische Tendenzen in der Gesellschaft, nein, sie befördern sie. Wenn von einer Weltverschwörung geredet wird oder einzelne Personen für die Verbreitung eines Virus verantwortlich gemacht werden, schaffen sie einen Nährboden für Antisemitismus. Dass Querdenken nicht nur eine harmlose Versammlung angeblich verwirrter Menschen ist, haben die beiden Anschläge gezeigt, welche aus dem Umfeld der Bewegung kamen. Zum einen wurde das Robert-Koch-Institut Ziel eines Brandanschlages und zum anderen wurde ein Sprengsatz in einem Wohnhaus in Berlin deponiert, welcher zum Glück nicht explodiert ist. Das Bekennerschreiben, welches bei dem Brandsatz gefunden wurde, forderte den Stopp der Infektionsschutzgesetze. Ansonsten würden weitere Anschläge erfolgen. Wer durch Angst, Schrecken und der bereitwilligen Tötung von unbeteiligten politische Ziele durchsetzen will, ist eine Terroristin. Dieses Beispiel zeigt, dass diese Bewegung nicht geduldet und bekämpft werden muss. Deshalb ist es gut, dass Aktionen gemacht werden und Menschen sich aktiv gegen die Menschenfeindlichkeit dieser Bewegung zu Wehr setzen. Es ist unabdingbar, dass faschistische Tendenzen in der Gesellschaft bekämpft werden, denn diese können nur zu Leid, Terror und Tod führen. In Lüneburg gab es von Anfang an starken Widerspruch zu Querdenken und fast jede Aktion derer wurde mit Gegenaktionen beantwortet. In ihrer Unterschiedlichkeit haben die Aktionen ihre Legitimität. Querdenken hat es in Lüneburg nicht leicht und das ist auch gut so. Doch was machen staatliche Behörden und Repressionsorgane? Sie kriminalisieren jene, die sich aus gutem Grund den Menschenfeinden entgegenstellen. Immer wieder werden Antifaschistinnen mit Repressionen überzogen, sie werden vor Gericht geschleift und ins Gefängnis gesteckt. Dieser Staat agiert vor allem gegen antifaschistischen Gegenprotest, anstatt die andauernden Verstöße gegen Infektionsschutzbestimmungen zu ahnden. Doch was soll Mensch auch erwarten, wenn die durchführende Gewalt in diesem Land mehr Einzelfälle rechter Netzwerke in den Sicherheitsorganen hat, als es aufzählbar ist? Auf den Staat war und ist kein Verlass. Deshalb bleibt es bei dem alten Spruch, Antifa ist Handarbeit, never let the fascists have the streets.